Hi, ich bin Sander Sharma. Hallo, ich heiße Anouk Ehrheiser. Hallo, ich bin Bernard Pizzeis. Ich arbeite am DLR als Werkstudent am Institut für Robotik und Mechatronik und bin da in der Gruppe der Flugroboter. Dort arbeite ich an ADA, das ist eine Drohne, die auf dem Ätna getestet wird und verschiedene Aufgaben übernehmen wird. Und ich habe einen Algorithmus entwickelt, der dann zum Einsatz kommt, wenn das nicht klappt, zum Beispiel, weil es zu windig ist. Ich mache also Landeplatzerkennung für Notfälle, um eben zu schauen, dass sie auch in einem Notfall sicher landen kann. Ich bin Teil vom multispektralen Kamerateam wir haben eine Kamera an dem LRU-1-Rover. Das ist einer von den kleinen Robotern mit den ganz, ganz vielen Augen. Und gleichzeitig übernehme ich auch noch als Teil des Science-Teams die Koordination mit den Wissenschaftlern von der ESA. Also ich habe quasi zwei Projekte, bei denen ich beteiligt bin. Ich arbeite bei der ESA als ein Trainee. Spezifisch arbeite ich im Human-Robot-Interaction-Lab und ich fokussiere mich da auf Bildverarbeitung, Computer Vision und Objekterkennung. Dafür benutze ich maschinelles Lernen, um äh, zum Beispiel Steine zu erkennen und diese auch äh, bestmöglich dann ähm, aufzuheben. Ähm, dafür haben wir einen, einen Roboter, der herumfahren kann mit zwei, zwei Armen und dann, die sind auch ausgestattet mit, mit Kameras, wo dann mein Algorithmus laufen wird und, ja. Sehr spannend ist natürlich, funktionieren alle Instrumente? Funktioniert alles so, wie wir es uns gedacht haben? Was ist für Herausforderungen was für Probleme, wie lösen wir die? Ich bin sehr gespannt darauf, wie der Roboter in der ähm, sehr schwierigen Umgebung dann äh, zurechtkommt. Das heißt, wie kommt es mit der äh, Temperatur klar, wie kommt es mit dem Boden klar, mit, dem, äh, mit den Steinen, die auf dem Boden sind und ähm, all die Sachen, die auch noch daran hängen. Ich bin sehr begeistert äh, zu sehen, wie alles jetzt zusammenkommt. Die Aufgaben, die von verschiedenen Teams äh, gemacht werden, von verschiedenen Leuten aus unseren Teams und dann eben auf dem Etna zu sehen, wie alles hoffentlich perfekt zusammenspielt und dann eine coole Mission gibt und darauf freue ich mich sehr besonders.